Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Meiner war schon schön und der wurde jetzt eben noch schöner. <lacht> Könnt ihr euch an dieses gestrige Video erinnern? Und zwar Professor Suharit Bhakti in MR, äh, MDR aktuell eingeschränkt. <lacht> Monetarisierung ist eingeschränkt. Also das heißt, das Ding ist weniger sichtbar. Also die Einschränkung in der Werbeeignung. Gucken wir uns mal das Feedback an. Schädliche oder gefährliche Handlungen, hasserfüllte Inhalte. Sucharit Bhakti, ja, hasserfüllte Inhalte. Hm. Naja, gut, so, jetzt kommt's. Ne? Das war dieses Video. Jetzt hat mir der Druckmacher vor fünf Minuten, jetzt sind es vielleicht sieben Minuten, ähm, geschrieben, Thema Interview mit Professor Sucharit Bhakti beim Hessischen Rundfunk. Ich habe gerade keine Zeit zu prüfen, ob es das gleiche Interview wie von gestern vom MDR ist. Und gab mir den Link und auch, das ist wichtig, das Copyright ist beim Hessischen Rundfunk. Ich darf euch das dadurch auch nicht vorspielen so und ich habe reingehört nein es ist nicht das gleiche ähm, das heißt der hessische rundfunk hat den professor nochmals <lacht> nochmals einfach interviewt das heißt der professor gewinnt jetzt endlich an der äh, öffentlichkeit die ihm eigentlich zusteht wir wissen ja warum so das bis dahin. Jetzt könnte man sagen, ah, das machen die nur oder das machen die deswegen oder das machen die sonst was und so weiter. Alles in Ordnung. Damit ihr an dieses Ding rankommt, wir wissen es schon, aber wer ihn gerne hört und ich höre ihn sehr gerne, weil diese beruhigende Stimme und er weiß, wovon er spricht und das macht einfach Spaß zuzuhören. Wer sich das anhören will, ich gebe... Den Link natürlich in die Videobeschreibung. Wie kommt man mit dem Handy in die Videobeschreibung? Es sind viele neue wieder dazu gekommen. Und die wissen es wahrscheinlich nicht. Also hört es euch in Ruhe an. Fünf Minuten lohnen sich. Und zwar gebe ich hier den Link an. Wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung? Und hier drüben ist das Video, wo wir das alles kommentieren können. Ich wünsche euch einen weiteren schönen Abend. Das hat sich doch gelohnt, Mensch. Also jedenfalls für mich. Wie gesagt, ich habe mir den Professor angehört. Wunderschön. Na dann, bis später, bis zum nächsten Video. Macht was, aber macht's gut. Ne? Tschüss.